Hallo miteinander, mein Name ist Levon, das ist Luana. Wir sind beide im zweiten Lehrjahr als Koffer EFZ, beim Ordinat Orinat. Wir würden euch gerne ein paar Lehrlingsarbeiten zeigen. Kommt doch mit! Beim Ordinat Orinat können Kunden telefonisch sich telefonisch anmelden oder online über orinat.ch in den oder spontan für ein kommen. Zu meine Aufgabe gehört, das organisieren den Termin sowie den Kunden zu bedienen. Dem Team und mir ist es wichtig, dass sich Kunden wohlfühlen und ein schönes Erlebnis haben. Ich champoniere Haar Haar der Kunden, mische Haarfarbe für die Arbeitskollegen und halte Arbeitsplatz sowie das Arbeitsmaterial sauber. Ich assistiere meine Arbeitskollegen und beobachte, um möglichst viel für meine eigene Berufskarriere zu lernen. Ich assistiere ebenfalls der Filialleitung und darf dabei das Instagram-Profil der Filiale führen, was ich besonders cool finde. Coffee Orinat hat ein eigenes Schulungszentrum in zürich Erliken. Wirklich super finde ich, wie unsere Ausbildner coacht und bei der Arbeit unterstützt. Während der Lehre übe ich an den Übungsköpfen und setze die Theorie in die Praxis um. Am Modell kann ich mein Können testen und lernen, wie ich am besten ein Kundengespräch führe. Das war unser Alltag. Wenn euch gefallen hat und interessiert sind auf eurem Beruf, dann könnt ihr uns bei uns bewerben.